Moin Moin. Erstes Video, erster Vlog hier von Maui. Ich bin angekommen, erster Tag in Quarantäne und ich zeige mal, was ich jetzt jeden Tag machen muss. Und zwar muss ich mich jeden Tag äh, einloggen. Es gibt immer so einen Daily Check-In. Ähm, Habe ich ehrlicherweise auch noch nicht gemacht, deswegen zeige ich mal, wie das Ganze abläuft. Man geht auf die Webseite von Travel -hawaii und zwar gehe ich auf die Seite rauf und dann muss ich hier jeden Tag auf Daily Check-Ins klicken, dann habe ich die Möglichkeit, hier meinen Trip auszuwählen. Den habe ich vorher mal angelegt mit einem eigenen Profil und so weiter. Und dann ist das, glaube ich, hier schon alles, was ich auswählen muss. Have you self guarantee to the location selected? Yes. Submit. Zack. Abgesendet. Mahalo. Heißt Danke. Hawaiianisch. Daily check and successfully. Ja, top. Das war's. Was ich vorher machen musste, ist tatsächlich hier einmal diesen Trip sozusagen anlegen, wann ich gestartet bin, was mein letzter Aufenthalt war, bevor ich die Insel betreten habe. Das war dann in dem Fall Seattle und dann musste ich hier noch ein paar ja, Gesundheitsfragen beantworten, sowas wie, dass ich mich gesund fühle, dass ich nicht vorher schon in einer 10-Tägen- oder 14-Tägen-Quarantäne war, etc. solche Sachen, im Grunde genommen, dass es mir gut geht. Moin nochmal. Und ich muss halt in Quarantäne gehen, weil wir, beziehungsweise wir beide müssen in Quarantäne gehen, weil mein negativer ähm, Covid-Testbefund hier in, auf Maui nicht angenommen wird. Sprich, die akzeptieren nur offizielle Tests äh, vom US-Festland. Aber wie gesagt, mein Test, den ich vorgestern Morgen oder vorgestern Nachmittag noch in Hamburg am Flughafen gemacht habe, der wird hier nicht akzeptiert. Der wurde zwar in Amsterdam und in Seattle akzeptiert, aber nicht hier auf der Insel. Dementsprechend hat man keine andere Möglichkeit. Wurde ich dann am Flughafen hier in Hamburg, äh in Hamburg, hier auf Maui gefragt, ob ich in Quarantäne gehen will oder die andere Möglichkeit sei dann tatsächlich zurückzufliegen. Das wäre auch noch eine Option gewesen. Und jetzt muss man hier in eine eine tägige Quarantäne. Der Kühlschrank ist voll und wir fangen jetzt an zu frühstücken. Es ist 9.40 Uhr und der Tag beginnt. Und in Deutschland ist in knapp, da ist es jetzt 20.40 Uhr, in knapp drei Stunden schon Silvester. Also melde ich mich später nochmal. Ciao. So, Tee gibt's schon zum Frühstück. Boah, das ist heiß. Guten Morgen. Ich zeig mal, was ja. ich mitgebracht habe. Und zwar habe ich aus Hamburg ein bisschen was mitgebracht. Ich habe mitgebracht Hamburger Franzbrötchen. So viele, die ich kaufen konnte. Ich bin schnell zu Junge gelaufen oder Bäcker Junge am Mühlenkamp und habe denen gesagt, ich nehme alle Franzbrötchen, die ihr habt. Das waren, glaube ich, sechs, sieben Stück. Und äh, ja, die waren ein bisschen überrascht. Was gibt's heute zum Frühstück? Das ist cool, das ist ein neues Gerät. Das ist ein Wie nennt sich das? Airfryer. Ja. Ein Airfryer. Also ein Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Wenn man es übersetzt, komme ich gerade nicht drauf. Ja, ich präsente gleich mal, was da drin ist. Ansonsten, wie gesagt, Kühlschrank ist voll bis Oberkante. Das Eisfach. Und Essen en masse. So, dass wir auch in den nächsten 10 Tagen einfach nicht verhungern. Ich meine im Notfall können wir noch die Familie anschreiben und die bringt uns was vorbei. Sehr viel frisches Gemüse. Okay, ich mache jetzt einen Smoothie. So, which one would you like today? This one. Let's start healthy. Und... Chopped kale. Grünkohl. Okay, ich prepare mal alles. Jetzt erkannt. Das sind Hash Browns. Kartoffeln mit Käse überstreuselt. Und normalerweise macht man die in der Pfanne mit einem bisschen Öl. Aber wir haben wie gesagt diesen, äh, dieses Gerät. Kein Öl. Ja, kein Öl. Das hier ist jetzt ohne Öl. Das heißt, es ist um einiges gesünder. Es wird einfach nur mit heißer Luft. Ja, keine Ahnung, was das da wird. Ehrlicherweise muss ich mich auch noch mal schlau machen, was da wirklich passiert. Aber äh, Achso, ich wollte gerade sagen, das sind jetzt 350 Grad, da das Essen wahrscheinlich schon schwarz und irgendwie weg. Ich schaue mir das mal in Ruhe an. Und hier unsere Eier, typische Insel-Eier. Was steht da oben? Island Fresh Organic Griffey. Also, als erstes ein bisschen Oatmilch, Hafermilch. In Amerika ist cool, die haben immer diese riesigen Packungen. Also um einiges größer als in Deutschland. Nicht, dass man das bei uns in Deutschland auch nicht so kaufen könnte, aber diese Packungen lassen sich wieder verschließen, was ganz praktisch ist. Sonst wird das Ganze auch keinen Sinn ergeben. Also ein paar Blaubeeren, paar Himbeeren, Erdbeeren. Was ist da noch mit drinne? Geil, auf der Rückseite ist sogar ein Rezept. Cherries, also Kirschen, Wildbeeren, wilde Blaubeeren. Dann haben wir hier noch Raspberries, sprich irgendwie Strawberries und äh, Granatapfel ist da mit drin. Lieber zu viel als zu wenig. Aber wir haben mehr als genug. Oh. Das gut. Jetzt haben wir eben die Hash browns. It's It is. But we won't eat yeah. Bisschen Salz. Not too much. And I start the shaker Are you ready? Yes. Oh, we have to plug it in first. <laughs> okay. Okay. I don't know, I think it's enough. I think it's good. Yes. So good. Perfect. Okay, let's try it. Ja, perfekt. Jetzt haben wir schon seine Antioxidantien am Morgen. Bis später. Ich freue mich schon das Frühstück. Ich habe so einen Kohldampf. Gut geschlafen. War gestern so kaputt gewesen. Ein bisschen leckere Papaya, frisch von der Insel. Er sind vom Hana? Ja. Okay, Hana, da komme ich noch mal später zu ist ein ganz besonderer Ort hier auf der Insel. Wenn nicht so einer der besondersten Or äh, Orte auf der Welt. Aber dazu später mehr. Ah, oh, mach es mir hier auf dem Boden gemütlich. Griffy, gleich gibts es Frühstück. Guten Appetit! Guten Appetit, your first Frühstück on board. In Quarantine? Yeah, ja, mit Salt and Pepper. Mhm. Mm -hmm. Julian lassen. What is that? Happy New Year! Oh, was ist das denn da hinten am Leuchten? Das ist, der, das ist der Hamburger Fernsehturm. Nein, wie geil ist das denn? Das ist ja, ja. Mit, so, mit so einer Animation. Das ist ja der Oberhammer. Ja, Tschüss, ja, Hubert, wir sind schon im Neujahr hier. Der ist verrückt. Und wir erst, ich könnte euch morgen um 11 Uhr anrufen, dann haben wir erst Neujahrsempfang hier, wollte gerade sagen. Ich muss vor Freude hüpfen in dem Raum. Sonst ist das ist eine Frisur, passé, Alter. Das stimmt. Und habt ihr äh, ordentlich gegessen, lecker? Ja, wir haben schöne Raclette gemacht. Ja, wir äh. haben Double gespielt zusammen. Und was habt ihr jetzt noch geplant? Dicke Party, in, deinem, in deiner Bude-Party. <lacht> <lacht> nee, geht ihr noch mal zurück zu euch, oder löst sich alles auf? Und das war's. Für meine lebra natürlich gehen wir zurück. Nein! Hast du leicht einen Sitzen? Ja, also absolut nicht. <lacht> was habt ihr getrunken? War einiges. So Schubert, das Ding ist jetzt auch durch hier. Ich lege jetzt auf. Okay. Groß Neues. Okay. Das habe ich aus Seattle mitgebracht. Und zwar war das auf dem Vulkan. Wir gucken uns das gerade live, beziehungsweise nicht live, aber das Live-Konzert bei YouTube an. Jimi Hendrix live on Maui. Griffy. Thanks. Wow, oh, it's raining. Danke. Whoops! it <laughs> open? Okay. It is? Okay. Wow! This. Oh, das ist die knoblauchsoße mhm. perfekt happy new year happy new year.